einstellen können. Kleine Pause und dann loslegen. Also gibt es vielleicht jemand, der ans Mikrofon gehen möchte? Genau, gehen Sie doch einfach ans Mikrofon. Ja, ja. Thomas zuerst, dann ist ja egal. Äh, in Deutsch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es auch von Gaucho Marx ist. Ich glaube, Strategie ist völlig überbewertet. Ähm,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 Ich möchte die äh, Frage herausfordern, dass wir keine Strategie brauchen, ich möchte das anfechten. Wir müssen gewinnen und wir müssen bis 2030 gewinnen und wir müssen unter 1,5 Grad bleiben. Deshalb brauchen wir eine Strategie. Die Strategie muss global sein. Es kann nicht nur eine europäische Strategie sein, natürlich muss sie europäisch koordiniert werden, aber gleichzeitig möchte ich auch etwas anders in Frage stellen, das ich heute im Forum gehört habe. Wir sollten uns nicht überlasten, das ist kein Konzept, wir haben etwas zu tun, das ist Teil der Strategie und es gibt nichts, etwas, so etwas wie uns zu überlassen. Wir müssen tun, was es braucht, ein Teil der Strategie ist es zu äh, Unruhe zu verursachen. Äh, ich weiß, einige von euch sind da dabei. Möchte jemand noch etwas sagen? Okay. Die Jugendbewegung wird dieses Semester auch radikalisieren. Wir werden unsere schulen und Universitäten besetzen und nicht nur für die Jugendbewegung, sondern für die ganze Bewegung, um uns zu radikalisieren. Einerseits sollen wir die Besetzung unterstützen, aber wir müssen uns auch fragen, wie wir uns radikalisieren können. Wir müssen mehr tun, als wir jetzt tun. Strategie, den Klimawandel aufzuhalten, und zwar eine, die an die Wurzeln geht.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 dass man fordern muss, dass das internationale Recht, das Völkerrecht, einfach wieder auf, äh, ähm, auf, auf Menschenrechte und, und äh, eben auch heute die Rettung des Klimas ausgerichtet wird. Da gibt es dieses Konzept des jus cogens. Du kannst es bestimmt besser erklären, Andreas, als ich. Ähm, ähm, und da ist zum Beispiel die Idee, dass man das Pariser Klimaabkommen zu diesem jus cogens äh, zählt. Das wäre also dann eine eine Norm, gegen die durch keine anderen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 Ich komme von einer, einem äh, Netzwerk an politischem äh, Grund und deshalb ist das vielleicht äh, eine etwas andere äh, Antwort. Das heißt, dass wir etwas äh, unser, die Zukunft diskutieren sollten. Das heißt, hier in Deutschland sind wir in einem Land, wo wir die nach dem, nach der Berlin, nach dem Fall der Berliner Mauer ein Ende der, des Lebens gesehen haben. Das heißt wir dachten, da ist keine Alternative, da ist kein, keine Zukunft, aber und dass es keine andere Chance gibt als Kapitalismus, aber wir sind hier, um zu sagen, nein, da sind auch andere, andere Ziele, andere, eine andere Art, um zusammen das zu machen, um, eine, um die Zukunft auch zu ändern. But, but a, uh, sorry, Deutsch natürlich, ich muss Deutsch. <lacht>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 darauf vertrauen, dass es entsteht. Ernährungssouveränität ist seit 25 Jahren ein total geiler, wichtiger Begriff, der politisch was gerockert hat. Also müssen wir uns ja nicht jetzt nicht hinstellen und sagen, wir müssen über eine andere Ernährungsweise nachdenken, weil das gibt's doch. Es wird gemacht und es wird darum gekämpft. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Dankeschön. Ähm, wenn wir jetzt weitermachen, ich greife mal, zu das gute Leben machen wir vielleicht am Ende nochmal. Ähm,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 Ich denke, ich, das ist für mich genauso, es ist ein bisschen schwer für mich zu sagen, aber äh, ich denke, es ist genauso wie bei Feminismus oder vielleicht ähnlich wie bei Feminismus, wo man die kulturellen, sozialen und äh, politischen den Hierarchiesektor und so weiter sehen oder auch die Welt sehen und auch im Feminismus mit einzubeziehen. Und die, die Wahrheit ist aber, es ist wirklich schwer, dieses Wort zu analysieren. Wenn wir, das nicht, wenn wir es nicht mit einbeziehen, den Planeten nicht mit einbeziehen und die Wissenschaft, es ist nicht eine, eine, ein, etwas, was wir denken, sondern jede Analyse, die wir haben, von der, vielleicht von der Zukunft, hat die Grenzen des Planeten. Das bedeutet, es ist eine Wissenschaft, es ist ein Fakt, es, man kann es nicht verneigen, verneinen. Und deshalb denke ich, dass das Problem hier ist, dass man das erste Mal in vielen, vielen Jahren haben wir hier Leute, die gegen den Kapitalismus sind, die nicht auf dieser Seite sind, sondern das ist eine, eine Chance für uns, auch diesen Link zu machen, diese Verbindung zu machen, auch nicht nur mit der, mit der ähm, akademischen Seite, da hatten wir nämlich diese, äh, die hatten wir nämlich lange auf unserer Seite, sondern auch die Art und Weise, wie wir das voraussagen können. Also nicht nur für den Planeten, sondern auch für die Menschen. Und das ist ein Fakt und Heute sehen wir, dass die Degrowth Theory, also die langsame und auch die Deglobalisierung De -De vor Jahren aufgekommen, um äh, wenn man damit anfangen will. Weil ähm, da hat jemand drüber geschrieben, auch über Degrowth und äh, vielleicht auch etwas anders. Aber diese Theorien sind ein Teil davon. Das ist nämlich, die sind logisch und deshalb finde ich und unterstreiche ich das nochmal, dass das wichtig ist und das ist eine Herausforderung und herausfordernd auch für die verschiedenen Klassen und um hier auch, ähm, ja, deshalb müssen wir tief da reinsteigen äh, und springen und mit einem offenen Gedanken dran gehen und ähm, dann die Veränderung anbeginnen. Yes, so, oder würde ich nicht so viel hinzufügen, ich glaube,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 sozusagen Alltagsverbrauch, den eben ein Haushalt hat und der wird äh, sozusagen bereitgestellt äh, äh, in einer öffentlichen Art und Weise und alles darüber hinaus äh, ist sozusagen dann äh, Luxuskonsum und, und soll dann auch also mit Marktpreisen bezahlt werden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 muss jetzt keinen Applaus geben, weil es ist ein ziemlicher Scheiß, den ich gerade gesagt habe. Also <lacht> ziemlich dramatisch. Ja. Ähm. May I continue? Oh. Kann ich weitermachen? Ein, eine wunderbare Sache, wenn wir uns Klimawandelgesetze ansehen, zum Beispiel von der UN, ist die Denkweise hinter der Reaktion darauf, Wir haben das Wissen darüber, was die Sektoren sind, was die Länder sind, was die Unternehmen sind, wir wissen alles. Und die politische Reaktion darauf gibt es nicht. Das ist nicht, weil uns Wissen fehlt. Es ist eine ideologische Frage. Und diese ideologische Frage, ist, was man sich denken muss, ist für soziale Bewegungen ist das immer schwer, Dogma zu kämpfen. Und das Dogma ist, der freie Markt hat das einzige Recht zu entscheiden, wie verteilt wird. Für die meisten Menschen auf der Welt nach dieser Pandemie ist es klar, dass wir Intervention brauchen, einfach weil es notwendig ist. Aber es ist nicht einfach, das zu tun. Und für mich, die Denkweise dahinter ist, es gibt eine Theorie an der Linken, die uns gefällt, dass wir die Linken die realistischen sind. Der Realismus heute ist radikal zu sein. Nicht moderat. Denn die Realität ist so radikal, wie wir selber sein müssen. Ich stelle jetzt mal eine, noch mal eine Frage an dich. <lacht> Weil irgendwie, du du wir, wir, wir sind schon wieder in dem gleichen Rhythmus, so jeder darf mal was sagen, das ist ja langweilig. Ähm, ja, genau, das lasse ich mir natürlich überhaupt nicht zu. Also, Uli sagt, der technologische Wandel ist keine Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten oder einen vernünftigen ökologischen Zustand der Welt herzustellen. Das möchte ich mal sagen, das ist ja noch was ganz anderes, weil Klimawandel ist sozusagen das Minimum, vielleicht.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 äh, doch vielen Elementen, die eben genau dorthin abzielen, was der Uli gesagt hat, also grüner Kapitalismus, oder gibt man die Strategie in andere, äh, gibt man seine Ressourcen in andere Bereiche hinein, äh, die tiefer ansetzen, die an, dem, an den Wurzeln ansetzen, äh, wo man sozusagen ähm, ja, diese, diese Veränderungen in Richtung einer anderen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 <lacht> I have a Vielleicht habe ich ein Übersetzungsproblem. Ich verteidige die permaformative Ebene der Politik. Es gibt lange Prozesse, viele Schritte, die wir zusammen gehen müssen, nicht nur in. Deutschland oder Spanien oder Chile, wo gerade eine neue Verfassung entwickelt wird, von der wir viel lernen können. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Politik immer noch viel Macht hat und wir müssen dahin zurückgehen, die Gesellschaft. Wie schon gesagt hat, ähm, zu ändern. Und ich glaube, es gibt die Möglichkeiten. Und es ist so offensichtlich, dass Klimawandel nicht die Lösung ist, dass der Krieg nicht die Lösung ist, dass die Ungerechtigkeit nicht die Lösung ist. Und wir müssen zurückkommen zu dem Narrativ von der Bourgeoisie, die sagt, dass die Welt aufgeteilt sein muss. Und es ist so offensichtlich, dass. Das nicht so sein kann. Ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, dass das eine falsche Lösung ist. Und wir müssen Grenzen setzen, gesetzliche Grenzen. Und das ist ein Problem in der Klimawandel-Diskussion. Es ist nicht ein Problem von Machen Unternehmen etwas oder tun sie es nicht, das ist ein Problem von haben wir Gesetzen, von Multilateralismus, von schlechten Organisationen. Wir brauchen eine neue Art von Vereinten Nationen, neue Wege, Gesetze zu verabschieden, um Kapitalisten einzuhegen. Uli, ist, ist, das, Re ist das Recht jetzt die Lösung? Warte, warte, warte ich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 Position des Reformers ein, des Sozialdemokraten. Okay, das kostet mich ein Bier. Während Alexandra die ähm, Position des äh, Revolutionärs einnimmt. Bitte? Der Revolutionärin, gut. Sie haben das Wort. Siehst du dich in dieser Position?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 Das ist meine Wahrnehmung auch gewesen, dass sich viele der, der Gruppen hier zusammenschließen, dass da eben Attacke mit äh, globalisierungskritische Organisationen, mit der Klimabewegung, äh, mit ähm, sozusagen den Frauenfeministischen Bewegungen, mit Gewerkschaften, hier beginnen zusammen äh, darüber zu reden, sich zu organisieren. Ähm, um hier einfach ähm, sozusagen Antworten zu geben und dann auch auf die Straße zu gehen oder sich zu organisieren. Das wäre für mich sozusagen eine, eine, konkrete, ein, eine konkrete Strategie. Und das Zweite, weil wir... Ja, das Zweite, was ich noch kurz sagen wollte, Sie, ist, Sie es Sie weigert gibt sich auch die meine Rolle als Moderator an, anzuerkennen.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 Da würde ich gerne eure drei Meinungen zuhören und dann kommen wir zur I ökonomie Du anfangen? Du willst starten? Also, ich bin jetzt über 50 Jahre alt und in den 90ern war es wirklich schwer, links ausgerichtet zu sein, besonders in Spanien. Und jetzt bin ich ganz glücklich, denn in meinem ist ja auch andere Bewegungen. Die hatten wir vor, ander, vor 20 Jahren nicht. Also zum Beispiel die Gewerkschaften, die zusammen mit der Klimabewegung ähm, handeln. Und wir haben über das noch nicht geredet heute, und zwar die Taktik. Ich glaube, es gab zwar einen Workshop zur Intersektionalität, das Wort mögen wir zwar nicht so. Vielleicht sollten wir ein neues Wort erfinden und dann können wir die Idee eher akzeptieren, dass es verschiedene Levels gibt und äh, eine gesamtheitliche, ein gesamtheitliches Verständnis erarbeiten. Und Es ist natürlich für jeden Kampf wichtig, nicht nur die Arbeiter, aber auch die Arbeitsblickwinkel, die Perspektive der Arbeiter mit einzubeziehen. Und menschliche Ausnutzung, aber auch äh, Frauen, Immigranten, indigene Menschen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und zum Schluss möchte ich noch etwas sagen, das ihr alle wisst, ich möchte es aber noch einmal betonen. Mit all diesen Bewegungen zusammenzuarbeiten, außerhalb der eigenen Bewegung, ist etwas, das uns stärker macht. Und so können wir andere Perspektiven besser verstehen. Ich möchte nicht sagen, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich solidarisch. Wir befinden uns in unterschiedlichen Momenten, aber ich verstehe, dass euer Kampf und mein Kampf vielleicht der gleiche ist. Der Kampf ist vielleicht wird vielleicht anders durchgeführt. Aber äh, zum Schluss möchte ich noch äh, eine wissenschaftliche Arbeit erwähnen eines Professors an der Universität. Er hat für äh, hat einen Bericht äh, erarbeitet und in der Forschung hat er herausgefunden, dass er jemandem empfiehlt kein Homeoffice. Für Meetings durchzuführen. Denn Menschen können nicht kreativ sein, wenn sie einander, einander nicht sehen. Und das ist eine tolle Arbeit von einer Universität. Also wir sollten miteinander sprechen, denn das ist das, was uns stärker macht. Ja. Alex,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 Y a pas beaucoup de Francophones qui sont Un peu éclairé. Uh, wir sind nicht in einer Demokratie, wir sind in einer Oligarchie die von der Nationalmacht, der Nationalmacht unterdrückt. Eine Möglichkeit ist in ganz Europa, eine Aktion, eine kollektive Aktion zu organisieren. Europäische kollektive Aktion. Und um in Europa eine kollektive Aktion zu haben, müssen wir uns noch andere Möglichkeiten geben. Wie, wie kann man von Ökologie in äh, der Firma, in dem Unternehmen sprechen, in dem Unternehmen zählt nur die Bilanz, zählt nur das Geld. Es zählt nicht die Arbeit. Es zählt nicht, wie viel man auch für den Klima Energie ausgibt. Viele Menschen arbeiten auf dem Thema, über dem Thema, die Umwelt und eine Klimabilanz, eine Umweltbilanz und eine Sozialbilanz zu haben. Und ein dritter Punkt für Europa, um, ein, um Europa aufzubauen, ein Europa aufzubauen, brauchen wir das, was die Arbeiter vor 100 Jahren aufgebaut haben, dass wir zwischen uns, um uns zu verstehen, wir das Esperanto benutzen. Weil es das, die einzige Möglichkeit ist, zu kommunizieren, ohne uns mich zu verstehen. Wenn noch, sagen manche tags und denken, es ist in die Steuern und sagen Betriebsrat und übersetzen Works Conceal und das ist nicht ein Betriebsrat. Ja, machen wir ja, ich spreche ja. auf Deutsch und äh, wollte sagen, ich habe hier viel Interessantes gehört bei dieser ESU, zum Beispiel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 Irakkrieg begann, bevor der begann, da war das erreicht worden, dass die Friedenskräfte auf der Straße sind und jetzt gibt es weltweit, gibt es Kriege und Aufrüstung, die Atomwaffen sind wieder zu einer Gefahr geworden, über die auch täglich gesprochen wird, die Atomwaffen, die in Büchel lagern sollen durch modernere Atomwaffen ersetzt werden, die zielgenauer sind, somit ist auch so ein Krieg auch die Gefahr noch größer. Also ich finde, dass das unbedingt mit in dieses in diese Strat Strategie für Attac in das ganze Programm mit reingehört. Danke. Ja, danke vielmals. Ich spreche in Deutsch. Ja, ich habe etwas bemerkt, was ich, äh, mich erstaunt hat.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 Erklärung müsste man dann an einem Tag in ganz Europa mit Ja oder Nein abstimmen können und mit Sicherheit wäre das bedingungslose Grundeinkommen von Bürger und Bürgerinnen ein Eckstein, mit dem man beginnen kann. Amgarnis Begänglich. Ich werde auf Deutsch sprechen. Ich denke, wie viele hier, war ich sehr überrascht darüber über die ganze Stunde eigentlich, weil ich sehe da oben, da steht Strat Strategy Debate, also Strategiedebatte und über wir haben noch über gar keine Strategie geredet. Wir haben, äh, wir, Es ist nicht, wohin wir gehen wollen, sondern äh, wir, würden, wir müssen darüber reden, was für eine Vision wir haben. Bitte, bitte, bitte, wir möchten mit über Strategie reden. Also das war die erste Person, die geredet hat, aber ich sehe auch nicht Mosaik, ich sehe auch nicht Rainbow. Wo ist der F der Rainbow, wo ist der Regenbogen? Und ich sehe, und es gibt hier junge Leute, wie Uli schon gesagt hat, und ich bin äh, böse, warum ich hier jetzt stehen muss und das sagen muss. Also ich habe eigentlich keine, keine Sache, die ich noch dazu tragen, fragen möchte, sondern ich möchte es sagen. Und ich war bei vielen Workshops gestern und unter anderem mit Leuten aus, wie, wie war der Name nochmal? Von Malise. Malise aus Portugal, sie ist äh, 20 Jahre alt und meine, also was ich möchte und ich hoffe, dass die dass die Leute hier im Publikum auch zustimmen, dass wir eine Liste haben und bitte, dass wir zum Podium, möcht zu, zum Podium möchten und eine Liste haben, über die wir sprechen möchten. Vielen Dank. Und, und wir sehen, dass äh, wir viel Zustimmung haben, also bitte tun wir das doch. Ich habe eigentlich schon geredet, aber wenn ich noch irgendwas beitragen kann. Ja. Aber jetzt machen wir erst eine kurze Pause natürlich, weil sehr viele Fragen auch gestellt worden sind hier, die vom Podium beantwortet werden können. Könntest du was Fängst du an? Um, yeah, this, thank you for the, vielen Dank für die Initiative.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 Ja, ich möchte nur noch was Kleines hinzufügen, als wir überlegt haben, wie wir das Plenum hier aufbauen sollten, also danke, dass äh, Sie hier dazugekommen sind, Alice, weil ich finde, junge Leute sind natürlich sehr wichtig, sie haben eine andere Perspektive, eine andere, auch äh, andere Herangehensweisen, das ist auch wichtig, und das war aber nicht das Ziel heute über die verschiedenen Strategien, also, weil woher wir kommen und die Aktion, die wir machen wollen. Und deshalb will ich nur eine Sache hinzufügen oder sagen, generell kann man sagen, dass Leute wie ich, wir haben nicht die Macht, wir haben nicht die Kapazitäten, um, die, um, um Gewalt zu machen, um ja, Gewalt für, für diese Bewegung zu machen. Wir, wir, sind, wir sind schwach, wenn es um Konfrontieren geht, aber äh, um gegenüber denen, die die Macht haben, gegen den Planeten und ge gegen uns. Aber normalerweise sind wir Leute, die in der Arbeits Arbeiterklasse und so weiter, können wir eine Strategie machen. Das heißt, das ist klar. Wir müssen aber Allianzen aufbauen und ein Netzwerk und das heißt auch Leute, die darunter leiden. Wir müssen, das ist essentiell, essentiell für jede Strategie, egal welche Strategie, die damit einbezogen sind. Zweitens und äh, dafür bin ich sehr offen, auch darüber zu diskutieren, ist ein, ein, gerechte, ein gerechtes Recht zu haben. Und das ist auch wichtig für die Arbeitsbewegung, für die ArbeiterInnenbewegung. Und das ist das Einzige, die einzige Art und Weise, uns zu schützen und um uns zu schützen, die wirklich dabei äh, mitmachen wollen und auch bei diesen Bewegungen mitmachen wollen. Das heißt, diese zwei äh, Punkte sind wichtig, Be Beziehungen aufzubauen, Netzwerk und auch hier dieses, äh, ja, das ist die Basis für jede Strategie, um auch hier den Diskurs zu ändern. Vielen Dank.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 Das habe ich jetzt nicht erwartet. Mein Name ist Alice, ich komme von Fridays for Future Portugal. Und was ich sagen wollte, ich spreche nicht über ein Versagen von Fridays for Future. Das ist keine Diskussion, die wir haben müssen. Und nicht, warum ich hier bin. Ich bin eine militante Aktivistin für Klimagerechtigkeit, darüber spreche ich. ich. spreche nicht über das Versagen von Fridays for Future. Alles, was wir getan haben, hat versagt und wenn wir über Strategie sprechen, wir sprechen über Reduzierung von Emissionen, den Kampf für das 1,5 Grad Ziel und nicht aufhören. Denn aufhören würde zu bedeuten, den Kampf gegen Kapitalismus zu beenden. Alles, was wir tun, um Kapitalismus loszuwerden, läuft auf eine Revolution hinaus. Ein Wort, das ich hier noch nicht gehört habe. Und diese Diskussion, die wir haben, stellt sich die Frage, warum funktionieren Dinge nicht? Nicht nur in der Jugendbewegung. Jeder Teil jeder Bewegung sollte verschiedene Dinge ausprobieren und nicht seine Visionen verlieren. Und immer wissen, wir haben diese Deadline, zu der wir alles erreicht haben müssen. Publikum, ne? Das, und, und ihr macht dann gleich nochmal in der nächsten Runde weitere noch mal was nochmal aufgreifen von ihm. Achim. Ja, ich spreche auf Deutsch. Äh, mein Unwohlsein an dem, was ihr hier auf dem Podium an, an für sich guten Ideen und Vorschlägen vorgebracht habt, ist, dass ihr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 Du bist hier freundlicherweise als die sozialdemokratische Flanke bezeichnet worden. Ähm, du hast hier Gastrecht. Ähm, ich habe mich eigentlich gemeldet zu den Gewerkschaften, weil da habe ich ein bisschen Ahnung von. Aber ähm, als du wiederholt von den Öffis sprachst, äh, schwoll mir der Kamm. Äh, alles, was denen einfällt zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets,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 Ich spreche auf Französisch. Hallo, ich heiße Noémie. Ich bin Aktivistin für soziale Gerechtigkeit in Frankreich, äh, klimatische Gerechtigkeit in Frankreich. Vielleicht habe ich nicht ganz das die die Ziel dieser Plenarsitzung verstanden. Wollen wir zusammenlaufen? Wollen wir zusammen angreifen? In was für eine Art von Struktur wollen wir uns organisieren? Denn was ich jetzt hier, ist eine Diversität von Meinungen, aber wenn ich all diese different Visionen sehen möchte, kann ich das Buch, äh, kann ich Attacks Homepage lesen, Bücher von Attack lesen. Aber ich weiß nicht, ob das, was Alice sagt, Menschen sich da äh, wiedererkennen, was U Ulrich gesagt hat, sich da Menschen wiedererkennen. Wie kommunizieren wir, wie organisieren wir uns? Ich habe das Gefühl, dass wir nur sprechen und eine Menge an Visionen an verschiedenen Ansichtspunkten sammeln und, und uns nicht verständigen und es macht müde. Es ist einfach für mich, das jetzt zu sagen. Ich bin jetzt nicht hier in der Fazilitierung. wir sind ein großer Saal hier. Aber das, was im Programm hier angekündigt ist, ist nicht, was ich hier wieder finde. Danke. Ich Speak in Englisch. Um My name ist Niels, Netherlands. Ich spreche in Englisch, ich komme aus den Niederlanden. Was mich hierher gebracht hat, ist der Kommentar von Fight is for Future über Macht. Und ich denke, eine Organisation wie Fight is for Future, die Streiks der Gewerkschaften emuliert und wenigstens versucht, über Macht und die Macht, die wir haben, nachzudenken. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Macht und Einfluss. Palace of Future and Extinction Rebellion waren sehr einflussreich in der Art, wie wir nachdenken und wie wir über die Krise nachdenken. Aber sie sind nicht mächtig. Und Gewerkschaften zeigen ihre Macht. Gewerkschaften zeigen ihre Macht, wenn... Menschen Arbeit zurückhalten. Es gibt keine Möglichkeit von Bossen ihre Profite zu machen, wenn Menschen nicht arbeiten. Und Streik ist eine Möglichkeit, wie die Arbeiterbewegung Macht über andere hat. Und ich denke, als Klim Klimagerechtigkeitsaktivisten müssen wir in diese Positionen finden, wo wir als linke Macht in der Gesellschaft haben. Wir müssen diese Macht aufbauen, denn es wird eine schlimme Krise geben. Und wenn wir nicht bereit sind, diesen Kampf zu kämpfen und Macht aufzubauen, um uns gegen eine sehr schlimme Krise der Lebens... ...das Leben zu verteidigen... Ähm, möchte jemand auf dem Panel darauf antworten, wie sehen wir uns selbst in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, wo wir Macht ausbauen können, die wir bereits haben, wie wir unsere Allianzen verbessern können, die bereits existieren? Und wie können wir neue Macht erlangen? Denn ich denke, das ist eine der Schlüsselfragen, die vor uns liegt.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 Dann würde ich sagen, ihr beide redet noch und dann machen wir, müssen wir in die Abschlussrunde gehen, damit wir pünktlich um zehn Feierabend machen. Ja klar, in die Ab also Abschlussrunde heißt, ihr drei dürft noch mal, oder also ihr vier dürft noch mal was sein. Ja, natürlich alle vier. Äh, ja, hoffentlich ganz kurz. Es gibt verschiedene Stichworte, auf die ich irgendwie Zugriff nehmen könnte. Aber äh, erstmal das Stichwort Strategie. Wir hatten als äh, alte äh, anti atom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 Attack Argentinien und mir hat wirklich gefallen, was heute passiert es ist. Zwei Dinge, gefallen, die, zwei Dinge, die ich mit mir mitnehme. Einerseits der Generationenunterschied und wir müssen respektvoll bleiben. Ich war 20 Jahre alt beim Kampf von Seattle, jetzt bin ich über 40. Ich war jung, als die Sabatistas aus dem Dschungel kamen. Und sagen, es gibt Alternativen. Und ich habe viel von älteren Menschen gelernt. Denn sie glauben an gewisse Dinge. Wir brauchen nicht einen neuen Kliff zwischen den Generationen. das ist wunderbar, dass jetzt noch eine junge Person dort sitzt. Und ich höre zu, ich fühle mich zumindest jung. Ich war... Auch so. Und ich hatte viele Ideen, aber wir müssen respektvoll bleiben und keine Kluft schaffen. Und diese Frau dort ist wirklich super. Und zweitens, was ich mir merken werde, und ich habe das auch mit einigen Leuten diskutiert, die ich schon lange kenne, wir brauchen politische Diskussionen. Wir können nicht die gleichen Formate behalten mit dem Weltsozialforum. Da haben wir fünf dort, sieben Leute dort. Wir brauchen Raum für politische Diskussionen. Wir haben eine Alternativkrise. Niemand weiß, wo wir hin wollen. Wir haben kein Narrativ. Vor Jahren hatten wir ein Ziel, wo wir hin wollten. Das war während einer Krise. Und während dieser Krise brauchen wir eine politische Diskussion. Und so müssen wir uns in politischen Treffen treffen. Wir müssen unsere Unterschiede diskutieren, aber auch unsere Gemeinsamkeiten, die Stra Strategien, äh, Ziele, was welches Wort man braucht. Darüber müssen wir sprechen und da sollten wir darauf hinarbeiten. Wir brauchen neue Formate, wo sich die Leute tatsächlich treffen und zusammenarbeiten und da sollten wir darauf hinarbeiten. Danke.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 Ich habe eine Woche lang vorbereitet und jetzt habe ich 25 Minuten über verschiedene politische Theorien sprechen wollen, aber das habe ich jetzt nicht getan. Das war sehr toll heute und das hat mich gefreut. Ich habe neue Ideen, die ich wirklich für meine Arbeit brauche, auch auf einer politischen Ebene. Ich bin von einer Sache überzeugt. Wir sind in unserer Gesellschaft eine Minderheit ähm, in Bezug auf unser Gewissen. Und wir sind die, die wissen, dass die Welt nicht in die richtige Richtung geht. Und wir sind wichtig. Denn wir als Spezies, uns geht es nicht so gut. Wir haben ich möchte noch einmal sagen, ich bin alt und ich lebte in einem Europa, in dem man nicht über Kapitalismus sprechen konnte. Das Wort an sich war verboten. Denn, wenn, oder Feminismus meine ich, wenn man über Feminismus sprach. Und jetzt sehe ich die jüngere Generation, die uns herausfordert. Und das müsst ihr tun. Und da stehe ich voll und ganz hinter euch. Aber gleichzeitig glaubt an das 21. Jahrhundert. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Frauen. Das ist das Jahrhundert der Frauen. Das wird es, da bin ich sicher. Und wir müssen den Klimawandel in diesem Jahrhundert aufhalten. 20, 30 oder wann auch immer. Doch es gibt keine andere Option. es gibt keine Alternativen. Wir brauchen eine gemeinsame Strategie, um das zu erreichen. Und vielleicht Jemand ist hier im Raum. Denn ich glaube, dass man, dass ihr euch nicht sagen lassen sollt, was zu tun ist. Denn wir leben jetzt in dem Moment, in dem wir noch etwas ändern können. Wir können Technologien für eine bessere Demokratie entwickeln. Wir können die Entscheidungsträger herausfordern. Und... Ganz wichtig, wir sind auf der rechten Seite und jetzt müssen wir es umsetzen. Jetzt müssen wir etwas tun auf die Straße. Und äh, das allerletzte Teil jeder Strategie ist Propaganda. Mit anderen zu sprechen, Artikel zu schreiben, Wände anzumalen, Flyer zu drucken. Und das ist ein wichtiger Teil von jeder Strategie und ich bin sicher, das werdet ihr tun. Vielen Dank. Ich möchte mich dem anschließen. Ich finde auch, dass äh, trotz allem diese Diskussion super und wichtig war, äh, dass wir da gerade sehr, sehr viel lernen. Ähm, ich denke, es sind viele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 unsere Strategiesitzung gestern sehr mochte und äh, was wir also gestern gesagt haben, ist, dass die Strategie eine Kombination von verschiedenen Taktiken ist. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber die Strategie kommt auch darauf an, wo das etwas, wo das Veränderung passiert und was funktioniert, was nicht funktioniert. Also es ist sehr wichtig, dass wir über verschiedene Taktiken sprechen, die wir anwenden können, damit wir die Veränderung erreichen, die wir wollen. Aber ich persönlich glaube, dass wir die Probleme nur auf eine Weise lösen können, und zwar indem wir das System ändern. Und wir müssen die Konflikte eskalieren. Wir müssen die Krisen sichtbar machen damit sie über sie gesprochen wird, damit sie angegangen werden können. Und das können wir nur durch Mobilisierung erreichen. Viel passiert gerade, aber wir müssen mobilisieren. Und das macht die Jugendbewegung, aber nicht nur die. Es gibt viele gute Initiativen, die wurden während dem Programm besprochen. Das wäre toll gewesen, wenn wir heute mehr darüber hätten sprechen können. Also der Streik, das ist etwas... Aber im Herbst, da sprechen auch viele darüber, das könnte ein neuer Beginn für die Mobilisierung für das Klima sein, wie 2019, wie fossil, ähm, Benzin. Und wir können nicht nur auf europäischem Level bleiben, sondern wir brauchen eine internationale Ebene. Ja